Du hast einen Brief erhalten. Lieber Mike, ich bin stets so besorgt, ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Also habe ich dir nachts diesen Brief geschrieben. Deine Elfes. Drei Ausdruckstickets. So, und das hier ist tatsächlich ein Video, was ich hier aufgenommen habe. Und warum? Weil ich noch einen Brief erhalten habe. Lieber Mike, ich will ein, ein weiterer friedlicher und langweiliger Tag in Anfangs. Mir fehlt der dunkle Fürst. Meinte, du, da kommt nochmal deine Monita. Und noch bei drei Ausflugstickets halten. Anscheinend kriegt man jeden Tag, wenn man das Spiel startet, einen Brief. Auf jeden Fall, äh, willkommen zurück zu Miitopia. Ähm, nach einer Aufnahmesession hier eine neue. Und... Ja, was soll ich sagen? Ich äh, werde jetzt ein bisschen was ändern hier. In, dem, in meinem ganzen Spielverlauf. Äh, ich muss mir ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe zu machen. Zum Beispiel futtern. Stimmt, futtern will ich jetzt auch anders machen. Golem Steak haben wir zum Beispiel auch noch bekommen. Heißer Lehm kühlt nicht so leicht ab. So bleibt auch das Steak heiß. Und zwar, was ich machen möchte, ist jetzt so, dass ich all mein Essen verteile, so viel es geht. Und ich habe wirklich nicht gecheckt am Anfang, dass hm nicht das gleiche ist wie... Hier, das, dass es hmm", nicht das gleiche ist wie... Fragezeichen. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht gecheckt habe. Aber ja, was ich sagen will, ich gebe den Leuten jetzt allen jedes Mal irgendwie die ganzen... Sachen, wo überall Fragezeichen draufstehen, Und jetzt bei diesem hier zum Beispiel bei Falter Honig Sternchen, da hat das jeder schon probiert. Jeder hat hier eine Meinung dazu. Und dann gebe ich es immer den, entweder den, die es gerade brauchen, oder den, den es äh, am besten schmeckt. Ja, Golem Stacker, noch niemand probiert. War okay. Mehr aber nicht. Schon, schon, war okay. Er will jetzt schon nichts mehr essen. Ah, doch, will er. Hä? Okay. Eigentlich, wenn wir dieses Gesicht machen, hier das hier. Danke, ich bin satt. Deshalb war, mich, war ich gerade verwirrt. Okay, MP. Wer braucht MP? Du brauchst MP. Probier's. Unglaublich lecker. Das ist sehr schön, dass es unglaublich lecker für dich ist, weil du sollst schön MP upgraden, du Koch. <lacht> Wie die ihre Bäuche streicheln. Das hier macht auch MP. Mm. Was hätten wir noch? Banshee-Tränen. Mögen die aber alle nicht. Bratpilze. Haben die noch nicht probiert. Würde HP und MP erhöhen. erhöhen. Hat's geschmeckt. Okay. Also es das weiß jetzt allgemein. Beim Essen werden wir noch ein bisschen länger brauchen. Als sonst immer. Abwehr und Tempo. Das könntest du gebrauchen. Ah, du bist satt. Dann nimm du. Du mochtest es. Schön. denke ich schon was gegessen? Ne, das ist noch nicht satt. Aber der mag das alles nicht. Dann lassen wir es einfach. Dieses, hm, heißt eigentlich... Ja, nee, kein Bock darauf. Ja. Fünf? Was heißt denn fünf? Fünf Tickets oder, oder was heißt das? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ähm ich bin überlegen, mit wem ich dorthin gehen will. Wir werden, äh ich werde gleich nochmal auf äh, andere Level... Auffassen. Dann gibt es jetzt auch noch etwas, äh, äh, etwas, was ich erzählen möchte. Level 5 miteinander. Auch Level 5 miteinander. Das ist eigentlich ganz egal. Ja, komm, wisst ihr was? Dann sparen wir uns das erstmal auf. Fürs nächste Mal. Ich will jetzt nicht zu lange hier am Anfang rumtrödeln. Und zwar, was ich noch zu erzählen habe. Nicht nur haben wir das Gesicht von Cobra in der letzten Folge gerettet. Sondern... Ihr seht hier überall diese normalen Felder, wo keine Flaggen drauf sind. Da können überall Flaggen drauf. Man muss nur die ganzen Wege nochmal neu machen. So, hier zum Beispiel auch. Um, ja, und ich möchte diese ganzen Felder demnächst, nicht jetzt, demnächst, äh, ja, vollfüllen. Dann kriegen wir ein bisschen Stuff und haben äh, ein bisschen höheres Level. Also es ist schon sinnvoll. Ja, aber jetzt erstmal das Gesicht zurückgeben. War er wartet sich ja schon lange drauf. Also, let's go! Das Gesicht von König Cobra wird zurückgesetzt. Wünsch glücklicher Moment! Zurück. Das königliche Antlitz ist wiederhergestellt. Danke, danke, danke. Ja, als Zeichen königlicher Dankbarkeit. 1500 Gold. Nice. Das ist richtig viel, du. Dankeschön. Auf den Schrecken haben wir uns eine kleine Stärkung verdient. <lacht> Mit dem dunklen Fürsten kommen wir heute, -Halt ist sicher nicht zu spaßen. Solange er sein Unwesen treibt, werden wir nicht zur Ruhe kommen. waren die Prinzessin. Wir werden ihn Alles klar. Was sagen die anderen beiden hier? Ich arbeite eine ihre Aufgabe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich trage den König umher, egal wie viel er gefuttert hat. Schon anstrengend? Ganz schön anstrengend, meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben, sonst gibt es ganz schnell Rückenschmerzen. Passiert! Hm? Luigi! Prinzessin Luigi. Und wer bist du? <lacht> Passt doch! Ein dunkler hat dich äh, Stadt anfangs überfallen? Wozu? Waluigi geht es doch hoffentlich gut, oder? Was? Waluigi? Entschuldige bitte. Ich mache mir große Sorgen um einen Freund in der Stadt. Kannst du nicht für mich nach Waluigi umsehen? Aber klar. Vielen, vielen Dank. Dann teile ihm bitte folgendes mit. Luigi macht sich große Sorgen um ihn. Du hast die Quest von Prinzessin Luigi angenommen. <lacht> Geil, perfekt. Let's go. Wer auch immer Luigi ist, komm, wir suchen ihn. <lacht> Der wird dir sicherlich irgendwo auf uns warten. Habe ich recht? Ja, hier drüben ist er. Hä? Was ist das denn? So ein goldenes Viech? Oh, ist das so ein richtig seltener Gegner? Der glitzert so Goldplay, also der macht doch richtig viel Erfahrung bestimmt. Da ja, kommt gerade mit dem Pferd an. Let's go. Wie viel Damage? 27. Okay, ich weiß halt nicht, wie viel Leben der Typ hat. Helfe dir, Bam Bam. Oh, das war's schon. Oh, das ist ein richtig harter Brocken, aber nö, das war's schon. Okay, was gibt der? Oh, der gibt Geld. Ach so, okay. Okay, cool, I guess. So, und hier ist jetzt jemand Neues, habe ich gehört. Oh, oder so? Affis? Hör mich an, Abenteurer. 19 Dollar Fortnite-Karte ist verschwunden. Ich habe ihn nirgends gefunden. Würdest du mir bitte helfen, ihn zu suchen? Bitte. Ja, okay. Ehrlich gesagt habe ich noch jemanden um Hilfe gebeten. Das war aber mehr eine Verzweiflungstat. Viele Hoffnung auf Erfolg hatte ich dabei nicht. Deshalb bin ich äußerst erleichtert, dass du da bist. Mein Sohn kann noch nicht weit weg sein. Könntest du in der Nähe der Stadt nach ihm suchen? Mensch ey, was geht denn hier ab in dieser Stadt? Und Professor Eichert hat wieder diesen dummen Blick. Hätte vielleicht noch so bei das normale Nimi nehmen sollen. Wie auch immer. Dann suchen wir ihn. Ich muss keine Angst haben. Nein, den alle Wo bist du? Lass mich in Ruhe. Diese Stimme. So, so hilft mir doch jemand. Ich muss etwas tun. Ja. Yeah. Lass ihn in Frieden. <Sie> ich kann nichts machen. Bitte rette den Jungen. Alles klar. Das also war Luigi, ein Freund von Prinzessin Luigi. Alles klar. <Sie> Ich mag die Musik sehr. Das sind halt wieder nur drei Kobolde. Die können halt mittlerweile einfach nichts. Die sind one immer. Die können nichts. Das sind wie Kumpas. Schick mal Koopas. Keine Ahnung. Irgendwas Besseres. Wäääh! Armer Adliger Waluigi. Vielen Dank für deine Hilfe. Mein Name ist Juan Luigi. Du bist also... Aha? Prinzessin Luigi war sehr besorgt um dich. Die Prinzessin hat sich Sorgen gemacht um mich? Ha, wie schön. Moment! Viel wichtiger ist jetzt doch, was war das du für Monster? Du erzählst ihm, was passiert ist. Da ist man einmal nicht auf der Höhe und schon passiert so viel Unheil. Aber wie du die erledigt hast? Unglaublich. Und ich konnte absolut gar nichts ausrichten. Das macht mich richtig wütend. Okay. Dann macht ihn das halt wütend. Schätze. Was geht gerade ab? Waluigi geht es also gut, ja? Welche Erleichterung Hier ja, bitte eine wohlverdiente Belohnung 1000 Gold Ey, wir sind reich So viel Gold kriegen wir gerade Kind, Kind Du musst Waluigi vergessen Schließlich bist du mit Prinz Ingi verlobt. Verstanden? Hä? Wie ist er da hingekommen? Aber Papa! Alles okay? Entschuldige bitte, aber ich wäre jetzt kein Allein. Okay, tut mir leid. Hey, König Kura, was soll das? Der Verlobte der Prinzessin sollte auf dem Weg sein. Da du schon mal hier bist, würdest du ihn wohl zum Schloss geleiten? Okay. Dann bin ich dir aber äußerst dankbar. Der Verlobte der Prinzessin stammt aus dem Königreich nebenan. Soweit ich informiert bin, wartet er an der Ödlandgrenze. <lacht> ich würde selber kriegen, aber ich will ähm, ja, machen wir das doch. Let's go. <lacht> Ach, geil. Dun, dun, dun. Hier fehlt aber irgendwie ein Weg. Vielleicht finden wir diesen Weg noch. Auf jeden Fall erstmal hier lang, denn da oben ist so ein Gegner und den würde ich auch mal gerne bekämpfen. Ab in die Ödlandgrenze. Die Ödlandgrenze. So, und ich habe jetzt auch noch vorgehabt, jedes Level nur einmal reinzuschneiden. Und wenn ich das Level nochmal machen muss, karte ich es raus. Damit wir schneller vorbeikommen im Let's Play selber. Weißt du, dieser Freund von Prinzessin Luigi. Der ist nicht gerade ein Tausendsasser, oder? Kann schon sein. Aber er ist auch ein netter Kerl. Hm, schon, ja. Aber egal, suchen wir weiter nach Prinz Ingi. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, was da passieren wird. Hier riecht was gut. Puh, doch, ein Kampf wird erstmal nach vorne geschoben. Gegen die Nasenfelsen. Das sind auf jeden Fall Nasen auf dem Felsen. Okay. Schlagen wir jetzt wirklich einfach auf äh, Steine drauf? Okay, machen wir das. Hilft mir. Blitzpunkt a, Punkt a, äh, Plus 1, meine ich. Schon vorbei? Ja, das passiert halt. Ich brauche was zu futtern. Freuen wir uns auch über kleine Dinge. Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Plus, plus auf! <lacht> selber. <lacht> <lacht> Damit ist das Fass übergelaufen. Was habt ihr gemacht? Nein. Damit ist das Fass übergelaufen. Das haben wir gerade schon gesehen. Hä? Was ist denn passiert? Hä? Das ist doch gar nichts passiert. War doch die beleidigend für irgendwen. Na oben war dieser Gegner. Das habe ich nach oben. Ich habe Hunger. Meiß die Zähne zusammen. Erster Streit. Keilerei. Was guckst du mich so an? Mir reicht's. Was? Äh. Alter, wie viel Damage war das? Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, oder ob ich mir denken soll, hört mal auf damit. Irgendwie beides. Ah, oh, Alter, wie viel Damage macht das? Freddy, rein mich mal. Du bist unser Healer. Erster Ärger. Stören. Was, guckst du mich so an? Wow. Okay. Naja, ja, beide angriffen. Ich meine, Streit ist jetzt anscheinend nicht so schlecht, irgendwie. Level 8 für Mike. Nice, wir kommen der 10. näher. Ja. Wir haben so viel Geld. Ist hier irgendwo ein Gasthaus? Ich will äh, mein Geld ausgeben. Brauche Geld. Mich gefällt mir. Aha. Drei Spielscheine. Ey, wir haben so viel von allem. So viele Tickets für alles. Jubam. Ich hoffe, die streiten sie nicht mehr so sehr. Ich packe sie einfach in dein Zimmer, glaube ich. Du hast auf deiner abenteuerlichen Reise durch mitopia 15 oder mehr Schatztruhen geöffnet. Okay. Blip. No! Level 3. Flüchtige Bekannte. Schön. Na sowas. Benny und Freddy haben einen echten Streit. Sie sollten gemeinsam in einem Zimmer an ihren Problemen arbeiten. Lasst sie zusammen wohnen sie beruhigen sie sich bald wieder. Hoffen wir, dass sie sich schnell wieder vertragen. Genau das hatte ich vor. Bäm. Es ist mir so egal, ob ihr euch gerade hasst. Halt auf, wir saßen! Stopp! <lacht> Pünktchenrobe. Ganz ehrlich, ich kaufe sie dir zwar, aber du wirst sie nicht anziehen. Du wirst immer dieses Outfit haben, ich mag das Outfit. Diese Pünktchenrobe wird niemals so cool aussehen, wie das, was du... Na, wohl. Irgendwie mag ich das hier mehr, aber das hat auch was hier. Ich sehe bei manchen Farben nicht den Unterschied. Hm, ich weiß nicht. Will ich das anziehen? Will ich es nicht anziehen? Nein. Nein. Ich habe keine Ahnung. Es sieht schön aus, aber jetzt haben wir es ja halt gesehen, das brauche ich ja nicht unbedingt anziehen. Lulz. Abenteuerrüstung. Ich mag zwar dein Outfit, aber damit du die Set zumindest erhöhen kannst, weil ich sowieso so viel Geld habe. Okay. Ich, ach, das Outfit sieht ja überhaupt nicht schön aus. Also ich mag es überhaupt nicht. Nur Werte. Also ich finde es nicht schön. Du, du, du, du, du, du, du, du. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Angriff. Ja, ich will mal Angriff erhöhen. Ich will so der Allrounder sein, um ehrlich zu sein. dieser Mario will ich sein. Felsen hat noch niemand probiert, deshalb esse ich es einfach mal und ich mochte es. Und ich bin satt, wie es scheint. Du hast noch nicht probiert, deshalb probierst du es mal. Du machst es nicht, aber zumindest ein Stats ab. Den Rest haben schon alle probiert, wie es scheint Nein, das hier nicht Das mochte sie, schön Ähm MP Ja, Mikey braucht ja kein MP Nimm du Schön Ähm das für Denny habe ich nichts Er mag hat nichts Das ist das Problem Sonst kann ich ihr das hier noch geben So, zack Nom nom. Und ansonsten, ja, dann musst du halt jetzt Bancha trin trinken, damit du ein bisschen hier was hast. Okay. So, machen wir mal einen Ausflug mit euch beiden hier. Vertragt euch mal bitte. Wollen wir an den Strand? das ist okay? Was gibt's zu essen? Bam, bam, bam. Komische Verrenkungen. So, genug aufgewärmt. Ach, das war nur ein Aufwärm-Training? Ah... So funktioniert das dann mit dem Streit. Warum streiten die sich so random aus dem Nichts? Ups, sorry. Ich kurz ein Weg geschlagen. Gorilla-Shake und Gorilla-Shake-Sternchen? Was für ein Gorilla-Shake? Was? Okay. Ich weiß nicht, was dieses 4201 und 1 heißt. Ich denke mal, dass das rechts irgendwie was Besseres bedeutet. Das heißt, zum Strand gehen ist besser als Angelausflug, Ein guess. Schätze ich mal. Komm, geht nochmal, dann habt ihr euch schön wieder vertragen. Wollen wir den Strand nochmal? Ach doch, wo du hingehst. Guck mal, eine Flasche. Ich kann das mal sehen. Ein Spielschein. Juhu! Ärger vorbei. Ärger auch vorbei. Du, du, ba, bam. Freddy wurde verziehen. Danny wurde verziehen. Schön. Eine HP-Banane als Andenken, wie sie sich vertragen haben. Dum, bam, ba, dum. Bum, bum, bitte, bum, bam. Bum, bum, bum, bum. Ja, geht immerhin mal. Warum nicht? Ich glaube, das hier werde ich aber auch in Zukunft irgendwann mal ähm, rausschneiden. Hier, aber das ist immer das Gleiche. So, mal gucken, dass ich das hier dann auch mal rausschneiden später. Guck, ist es wieder das Gleiche? Oder ich einfach vor, so wie jetzt. Mal sehen, ein Spielschein mal wieder. Okay, Nähe wächst. No, irgendwie Freunde. Auf Level 8 ist man irgendwie Freunde. Und wir haben geben gelernt. Auch ein nehmen. Spendiere einem Freund, der keinen hat. Einen kleinen Imbiss im Kampf. Na naja, gut, das kann ich sowieso von Anfang an wegen der NET-Persönlichkeit. Aber Maike kann das jetzt auch. Das ist schön. <lacht> irgendwie sind wir Freunde. Ich und Maike. Irgendwie nicht. <lacht> Irgendwie mag ich mich selbst, irgendwie nicht. Achso, ich glaube, das heißt, wie oft ich dahin kann, oder? Glaub, die Tickets sind immer bestimmte Tickets für einen bestimmten Ort. Kann das sein? Komm, die beiden können nochmal kurz. Dann gehe ich nochmal mit Mikey, glaube ich, zum Strand und dann... Komm, den Rest will ich jetzt alles noch verbraten. Ich spule das jetzt auch alles vor hier. Ich finde es gut, dass man vorspulen kann. So, jetzt planschen die wieder. Das kennen wir schon alles. La no, GUTE Bekannte. Schön. So, so, da ihr beide euch ja jetzt wieder gut versteht, kann ich ja theoretisch wieder die Reihenfolge ändern, weil äh, ich würde auch mal jeder gerne mit Daniel kuscheln. Und vielleicht auch mit Danny wieder zum Strand. Ich will halt mit jedem, also ich, mein E-Bild von mir, meine ich. Ich will halt mit jedem hier, ähm ungefähr die gleiche Beziehung haben. Ungefähr. Was die anderen machen, ist mir eigentlich so ziemlich egal. Lass mal aufwärmen. Genug aufgewärmt. Okay. Loh, gute Bekannte. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen mehr als das. Als Bekannte. Aber jetzt sind wir auch hier Level 6. Schön. Und dann will ich noch mal mit Freddy. Ja, das Problem ist halt mit dem Pferd. Ähm. Ich mag das hier nicht mit dem Pferd. Ich will da nicht zu so viel spoilern, warum, aber es ist auf jeden Fall eine Platzverschwendung hier, dass das jetzt mit dem Pferd jemand unbedingt kuscheln muss. Aber wenn ich jetzt weg tue... Ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil dann ist das Pferd so ganz allein und dann kann niemand mit dem Pferd aufleveln. Ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist. Wahrscheinlich nicht. Stimmt, ich will eigentlich auch mal mit dem Pferd. Ich glaube, ich mache das gleich einfach, bevor wir aufbrechen. Ich habe gleich mit dem Pferd nochmal. So, ich und Frederick. Und müssen leveln und dann werden wir in der nächsten Folge uns weiter erkunden hier im Ödland dum, dum, dum. was ist bestellt? Cappuccino mit Vanille, Zimt, Schokosirup, Schlagsahne und Streuseln passt das überhaupt alles in eine Tasse? wer weiß, Aber unsere Freundschaft passt wir sind jetzt alle gute Bekannte ach ist doch schön wenn wir alle gute Bekannte sind. So, ich stecke mich jetzt wieder mit dem Pferd rein. Denn ich muss auch nochmal mit dem Pferd laufen. Ich bin erst Level 2 mit dem Pferd. Die sind alle schon so hoch mit dem Pferd. Vor allem Danny. Vor allem Danny. Ja? Äh, komm. Spielhalle noch ein bisschen, bevor wir beenden hier. Bisschen Überlänge. Let's go. Sternenzauberstab. Oh, das will ich haben. Das hört sich richtig schön an. Richtig cool, meine ich. Reisetickets. Economy. What? Economy Reisetickets. Wer hält das Reiseticket für zwei? Einfach mal ich? I don't know. Ist ja keiner da, der mich begleiten kann. Nein! Was? Ich hab's verkauft? Hä? Was? Oh. Das war nicht geplant. Können es nochmal bekommen? Ja. Okay, dann kriegt das einfach mal Danny. Reisepass, Geld, frische Unterwäsche, Sel Selfie-Stick. Was? Komm, die Reise geht los! Was ist das denn hier? Beide hatten sehr viel Spaß. Bitte teil kaputt von der ganzen Reiserei. Aber es war toll, oder? Na dann. Hab Darf ich nochmal spielen? Ich will das sterben. Hört sich cool an. Ach, geht jetzt wahrscheinlich nicht. Komm, nee, nee, nee. Komm, lassen mal. Das machen wir noch beim nächsten Mal hier. Nein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich falte es kurz. Und ihr wisst, glaube ich, alle, wie es dann weitergeht. Haut rein!